OnePLM ist eins von drei Großprogrammen, die Male nutzt, um vom reinen Anbieter von Produkten für die Verbrennungsmotoren hin zum mechatronischen Anbieter von Systemlösungen zu kommen. Von daher ist OnePLM auch aufgehängt direkt bei der Geschäftsführung, hat höchste Management Attention. Und wir haben drei Säulen, auf denen wir aufbauen, nämlich von regional zu global, von Einzel-BU zur Cross-BU-Arbeit und das dritte tatsächlich Digitalisierung an mechatronische Funktionen.